Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu diesem Video und zwar dürft ihr heute bei dem folgenden Stop-Motion-Film entscheiden, wie er weitergeht. Am Ende seht ihr so zwei Auswahlmöglichkeiten und eins davon dürft ihr nehmen. Ja, und ihr werdet schon sehen. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Thank you.